Naja, ich wiederhole mich nochmal von Anfang an. Wir haben heute mit die Villa während des, naja, während unseres Essens gesprochen und sie behauptet, dass sie anwesend war, wie du dich Nebelklangs entledigt hast und das müssten wir beide nochmal besprechen, was da genau vorgefallen ist. Jeder habt bitte was getan? Ich. Bitte auch. Ich, ich so oder so, erst einmal müssen wir die wohl loswerden. Also, Raphim, Ja? Das scheint doch offensichtlich, was hier für ein Spiel gespielt wird. Die äh, Mareksee spielen äh, spielender Spiel, was auch in der Heimat gespielt wird. Aber... Da ich auch von nicht, aus. Äh, ...dass du nicht äh, solchen Lügen auch noch im Ansatz glaubst. Naja, ja, deswegen sollen wir ja drüber reden, ob du weißt. Keine Ahnung, wie, wie so die Frau darauf kommt oder was wir jetzt am besten machen. Deswegen reden wir ja drüber. Ich dachte nicht, dass ich den Na äh, verdammten Namen namenvollen Nebelklang nochmal hören muss. Ich habe mich ne hab gefreut, als er weg war. Wirklich kompetent war er nicht, aber... Wenn ich so drüber nachdenke, wir haben ihn in den Kundschirm verloren. Genau dann, wann Marix auch weg war. Und die sagt jetzt gegen mich aus. Nee, die sagt jetzt nicht mehr gegen dich aus. Die ist ja tot. Angeblich, dort. Ja, richtig, also zumindest... Scheiße. Zumindest im... Naja, während wir heute essen waren, hat sie gesagt, dass das so war. Aber mhm. das werden wir an einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen, wenn wir da mehr Zeit für haben. Jetzt ist die Frage, willst du dich denen stellen oder willst du von ihr verschwinden? Die wollen dann den aus Monterey haben, was? Ja, die wollen dich haben, ja. Ja, was heißt mich? Ich... Ich hab keinem von dem schon mal in die Augen geblickt. Und wenn Herr Villa tot ist, den anderen Marik sehen, so ich noch nicht, äh, bin ich noch ja, nicht so unter die Augen. Naja, aber das ist die, die Stadt gerade hier vom Hoch Hochmarkgraflichen hier. Andrigan-Paligan. Ja, richtig, der da. Nun, umso besser, dann könnte sie einfach ja mit selbiger Begründung fortscheuchen. Ja, aber die werden jetzt hier gleich raufmarschieren, es sei denn, wir werden die angreifen. Das ja. wird passieren. Deswegen meine Frage. Willst du dich denen stellen oder willst du von ihr verschwinden? Ich habe es ihm bereits vorgeschlagen, aber es scheint mir, dass der Mann das Wasser gerade noch scheut. Und ja, wo ist denn ist Tecala? Ist ja, auch nach so, hol, hol, hol, hol doch irgendwann mal Tecala hierher. Braucht ihr Ratweih und Sklaven? Nein, aber mir, Ich glaube, das Tekala ist nicht mein Sklave. Das Wichtigste ist jetzt bei mir. Du kennst dich vor Gericht von uns am besten aus. Du standest jetzt schon wie häufig vor Gericht. Das hat doch damit <lacht> nichts zu tun. Ich gebe euch... Wenn... wenn Diamantes vor Gericht gestellt wird, er wird erstmal ins Gefängnis gesteckt. Dann wird ihm ein Prozess gemacht. Und dieser Prozess kann sich über Wochen und Monate hinziehen. Ja, ja, aber ich wollte... So Zeit haben Spe wir nicht. Spezifisch ja. eure Meinung hören, weil ihr die Person mit dem besten Rechtsverständnis seid. Aber mir, was sollte Diamantes eurer Meinung nach tun? Jetzt N in dieser Situation. Nun, er kann sich offensichtlich nicht stellen, wenn er unser zweiter unserer Truppe angehören will. Kommt endlich raus da! Na ja. glaube mich doch nicht, dass ich mich äh, dem verdammten mittelreichischen Recht unterwerfe. Dann ihr springt seid ihr hier. jetzt in das verdammte Hafenbecken. Je länger wir hier rumsitzen, desto komplizierter wird alles. Hint mit euch. Hier, trinkt das. Was? Ich wird euch dabei helfen, nicht zu erfrieren. Trinkt es! Gut, haltet vorher die Luft an. Wir treffen uns dann beim Lagerhaus. Ihr wisst, wo das ist? Ich hasse diesen Plan. Ihr habt eine ja. Stunden Glaszeit. Nun, ihr könnt euch auch stellen und nun ja ein, einige Monate im Gefängnis verbringen, wenn ihr wollt. Aber mir, wie sind denn die Gefängnisse hier? Um Himmels Willen, nichts davon ist gerade relevant. Entfaut mit euch. Ja, ich, dann gib her. Ja, du solltest, ähm. Auf der Seite rausspringen, wo sie nicht stehen. Ja, durch das. Äh, am besten durch das Auge in der. Kombüse. Ich lege, ja. äh, noch ein Silenzium auf ihn, dass er, wenn er. Hervorragender ähm, Plan, ich hab's mir auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> auftrifft, ähm, nicht ein Geräusch macht. Ja, dann ist das egal, dann kann ich ja auch einfach überall ins Wasser springen, solange da nicht beleuchtet ist. Das war der Plan. Du bist für die nächsten zwölf Stunden gegen jegliche Art von Kälteschaden geschützt. Also daraufhin dass es vermutlich nicht gegen einen Frigifaxus hilft, aber... Wer hat den? So, fünf Minuten. Gut, und dann geht er, weil... Ja, ja, alles klar, kein Problem. Also er trinkt den Trank, ist gegen Kälte geschützt ähm, und springt dann mit dem Silenzium über Bord. Währenddessen könnt ihr auf der anderen Seite sehen, wie dort zahlreiche Fackeln angezündet worden sind. Also das Hafenbecken ist wohl auch schon äh, etwas erhellt und die werden dann noch die restlichen 15 Minuten warten, dass er denn, getretet, vorher nach draußen. Ja. Naja, ich werde jetzt... Ja, das würden wir machen, oder? Ich würde jetzt hier hingehen, ähm... Suche mir irgendeinen Gardisten, am besten einen Alan Also ich würde drei Minuten warten, damit ich ein bisschen Vorsprung gebe. Ja, einen Dukatengardisten, ne? Ja. Ähm, Dia gehen? Diamantis muss irgendwo auf diesem Schiff sein. Sucht ihn. Ja, wir werden ihn macht, die, macht die Männer wach. Und mit diesen Worten würde ich zu unserem Schützenregiment gehen. Diamantis muss irgendwo hier noch sein. Ich habe ihn oben nicht gefunden. Sucht den! Jawohl. Und jetzt müsste ja unser Schiff in Aktivität explodieren. Ja, auf alle Fälle wird auch die Schiffsglocke geschlagen. Antreten zur Zählung! Äh, es sind nicht alle da, weil ihr liegt im Hafen und es gab keine Befehle, aber also die Matrosen sind zumindest von Bord gegangen. Eine Rumpfmannschaft ist noch da. Um, es ist also weniger Bewegung als sonst da, aber die, die Schiffsglocke wird geschlagen, Fackeln werden angezündet und dann werden die Leute suchen und suchen. Und dementsprechend also wir äh, wird die, äh, äh, die Pericumer Stadtgarde da eben auch gespannt drauf warten, was diese ganze Untersuchung dann zutage bringt. Also die, die werden jetzt auf Fallfälle erkennen, dass ihr euch auch quasi drum bemüht. Und wir verzeihen die Herrschaften, wir scheinen unseren Geschützmeister temporär verlegt zu haben. Naja, ich vermute, dass er irgendwo im Hafen ist. Oder er hat in ja. irgendeiner Spillung hier. Ja. ja, ja. Er hat einen nicht äh, gesunden Hang zum Alkohol. Das ist ähm, eine Sache, die aber, pst, äh, das wollen wir jetzt nicht breitreten. Ähm, vielleicht solltet ihr da mal nachschauen. Sagt sag einmal, äh, Hauptmann der Wache, äh, wurde die Leiche dieser Hevelia schon obduziert? Sie wurde nicht obduziert, dazu weiß ich nicht. Ich habe von meinem führenden Offizier mitbekommen, dass, es, dass sie tot aufgefunden wurde und dass sie wohl einen, nicht unbedingt einen Abschiedsbrief, aber zumindest ein paar letzte Worte verfasst hat, die sehr wohl von der Furcht vor Diamantes Monterey könnten. Ich möchte mhm. ihr gerne eine Zeichnung für die anfertigen, wie Diamantes aussieht. <lacht> <lacht> Mein mangelndes Talent ist dabei nicht zu leugnen. Ich würde es aber trotzdem übergeben. Es sieht vermutlich eher aus wie eine Strichzeichnung mit einer ja. Zigarre im Mund. Warte, ich habe den Schnurrbart <lacht> vergessen. Ja, aber aber ja. Also es sieht schon so aus, als hätte Rafim sich Mühe gegeben, er kann es halt nur einfach ja. nicht. Er verzieht ja. so ein bisschen das Gesicht. Du bist halt kein Elder Gorbos, äh, steckt sich das dann äh, gefaltet an seinen Gürtel. Wir werden auf alle Fälle dafür sorgen, dass er dieses Schiff nicht mehr betritt. Wir lassen eine Rumpfmannschaft von fünf Leuten zurück und werden dann nun die zahlreichen Tavernen patrouillieren. Das ich möchte euch, euch darauf hinweisen, dass solltet ihr einem Mörder Unterschlupf gewähren, ähm, dann wird euch auch das Strafmaß in voller Härte treffen. Ja. Wir setzen, setzen Tecala ans Hinterfenster, der soll da aufpassen mit einem Seil, falls dir mal das irgendwann wiederkommt. Die Kapitania ist jederzeit für euch ansprechbar. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich jetzt in meiner besonderen Aufgabe ähm, verliehen durch den Markgrafen rondrigan Paligan einige Untersuchungen anstellen. Ähm, wenn ihr mich also entschuldigt, ähm, Mannschaft, mitkommen. Und ähm, dann würde ich mit Rafim, Ich würde würd die Männer noch eben abtreten lassen, weil die vermutlich in einer <lacht> voller Formation stehen. Und wenn jetzt keiner was sagt, bleiben die da ja stehen. Deventilio denkt momentan drüber nach, ob er jetzt die Kapitania stören soll, aber lässt es dann vielleicht doch lieber. Mein Lord, ähm, mein Lord Basaltforst, Zählung abgeschlossen. Diamant ist nicht unter den Männern. Naja, das ist mehr als enttäuschend. Ähm, sorgt dafür, dass er die restlichen Männer wieder aufs Schiff bekommt. Und die äh, Matrosen sollen die sich nicht mehr so besaufen. Wir müssen vielleicht schnell auslaufen, vorausgesetzt. er taucht hier wieder auf und wenn er nicht wieder auftaucht, will ich das auch wissen. So verstanden. Wunderbar. Bolltags. Wo du jetzt Hochinquisitor äh, Gronerian äh, Paligans bist, sollte ich meinen Bären mitnehmen? Hm. Ist das eine angemessene... Oder hältst du das für keine gute Idee? Ich glaube, es würde vielleicht zu etwas Panik in der Stadtbevölkerung führen. Ähm, außerdem wollen wir Mira doch nicht ähm, durch irgendwelches Unwasser geschädigt wissen, oder? Zudem wissen wir nicht, wie tief diese Höhlen sind, wie breit diese Höhlen dort hier äh, durchkommt. Oh, mir? Mira kann gut schwimmen. Naja, na ja. ihr habt recht, ihr habt recht. Ich wollte nur mal fragen. Sie, sie hat ja auch, bis dann gehe ich nachher noch mal mit ihr raus. Aber ja, wir sollten aufbrechen, ihr habt nicht Unrecht. Was, Was kommt denn hier so? Jemand, Ich brauche von dir keine Schwimmprobe, aber eine Konstitutionsprobe plus 9. Und glücklicherweise bekomme ich durch meine Wunden keine Abzüge auf Konstitution. Das geht auf die 11. Das ist mir da zwei geschafft. Was Konstitution 20 mit dem um? Krass. So ist es. Ja, ähm, du schwimmst durch den äh, ja, Hafenbecken bzw. dem darpat dem Strom entgegen, äh, der dann hier ja noch Süßwasser ist. Aber äh, immer mal wieder hast du das Gefühl, als würde es irgendwie glitschig feucht unter dir sein. Gut Klar, du bist sowieso im Wasser. Ähm, aber das sind wohl Algen oder so etwas, was da un unter dir schwimmt. Zumindest hast du das Gefühl, als würdest du von irgendeinem Tentakel gegriffen werden. Und immer mal wieder kannst du aus dem Augenwinkel ein paar tote treibende Fische erkennen. Wenn du dann äh, die Strecke zurückgelegt hast, da ziehst du dich an einem der Holzkais äh, wieder nach oben, an einem der äh, wenigen dümpelnden Schiffe hier, und äh, spürst schon so, so ein Stechen im Brustkorb. Ähm, so ein bisschen kurzatmig bist du wohl auch, ob das jetzt an der Kälte liegt, an dem Trank, an deiner Wunde mit dem offenen, klaffenden Rücken, an dem Blutverlust, du weißt es nicht genau, aber du fühlst dich tatsächlich leicht kränklich. Diese Bolzen haben Diamantes schon einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Die Zeit mit dem Gurgulum jetzt wieder um den Hals, was ihm fast schon übermächtig wirken ließ. Und jetzt hastet er sich eilig durch die Gassen, noch völlig nass. Jedoch zu seinem Glück hat er den Fürztrunk runtergekippt und somit spürt er noch von der Kälte nichts und versucht zum äh, Lagerplatz zu kommen. Ja, mm, die, anderen sind, die anderen sind wohl noch nicht da. Die brauchen wohl sicherlich noch ein bisschen. Du kannst äh, vier Wachen davor erkennen. Äh, alles Frauen, die da äh, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen wohl aufmerksam trotz der Stunde und der Jahreszeit stehen äh, und sich da nicht mit Würfeln ablenken, äh, sind aber vielleicht besser bezahlt. Und Wenn du dich dann so ein bisschen abstürzt an einem der verschiedenen Balken in der Dunkelheit, wie gesagt, die Kälte ist es gar nicht, aber du, du schwitzt, du bist kurzatmig und dein Herz rast, du schwitzt unglaublich. Ich, ich brauche sicher nur einen Augenblick, sagt Diamantus während er sich in eine, so sich selbst während er sich in eine ja, abgelegene Gasse gegen die Wand auf dem Boden gleiten lässt. In Darauf abgesehen, dass er nicht in Sichtweite der patrouillierenden oder dort wachehabenden Wachen ist und schaut nach oben in den Himmel und wartet, während er zu sich selbst spricht. Wie, wie weit wie ist es eigentlich so weit gekommen? Weil Rafim da ist. Wir wir brauchen Rafim nicht. Wir können ja auch so helfen. Du du weißt, es geht zu Ende, oder? Es gar nichts geht zu Ende. Das ist ein Rückschlag. Ich habe noch vieles vor. Wir ich, haben noch vieles vor. Ich, ich, ich kann dir helfen, auch mit den Wunden und den Krankheiten, die dich überkommen. Du musst mir weiter vertrauen. Ich habe dir immer nur Gutes gewollt. Ich habe viele deiner Vorschläge wert... Ich weiß viele deiner Vorschläge zu wertzuschätzen, aber manchmal... manchmal gehst du einfach zu weit. So weit will ich nicht gehen. Bitte! Du musst mir helfen. Ich bin völlig entkräftet. Du guckst ihn dir an. Du siehst wohl, dass er genauso zittert. Seine Lippen sind blau. Seine Zunge ist blau. Um, ja, er, er hustet immer mal wieder, oder dieses Keuchen ist sowieso bei ihm normal, aber du hast so ein bisschen das Gefühl, er, er holt so ein kleines Taschentuch hervor aus, aus Stoff und hustet einmal rein <lacht> und zeigt dir dann den, den, blauen, den blauen Auswurf, blau-violett. Ich bin krank, du bist krank, wir werden sterben, du musst, du musst weitergehen, geh einen Schritt weiter und lebe. Aber ich habe die noch Schmerzen Zeit. in deinem Kopf? Die Schmerzen in deinem Brustkorb? Äh, äh, äh. Sie werden kommen. Sie müssen kommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann hier noch sitzen. Aber du kannst ich kann noch durchatmen. nicht vertrauen. Ich... habe Serpentilio noch nie vertraut. Äh, äh. Dann sag mir, wie können wir weitergehen? Ich ich, ich kümmere mich erstmal darum, dass Serpentilio keine Kontrolle hat. Dieses Ding um deinen Hals, es ist gefährlich, solange er die Kontrolle hat. Und er glaubt, er hat die Kontrolle, aber ich kann uns die Kontrolle geben, wenn du willst. Du hast mir schon gesagt, dass du das kannst, aber... Ja, aber es kostet mich Kraft. Du hast diese Kraft für mich, du, du, du musst einen Schritt weiter gehen. Ist es denn wirklich der richtige Zeitpunkt? Wird er nicht wissen, dass er nicht mehr die Herr dieses Dämons in meinem Halt ist und misstrauisch werden? Nicht, wenn du mich fragst! Ich nehme dich beim Wort, Junge. Und äh, so könnt ihr anderen herantreten. Das Lagerhaus war doch relativ einfach zu finden da sich am Wasser befindet und auch all die Lagerhäuser, gerade von den großen Reedereien, dann noch ausgeschildert sind, könnt ihr Diamantes in einer der Ecke kauern, finden, zusammen. Ja, also es ist es ist nicht wirklich die Kälte, er hatte ja diesen Iff ins Trunk getrunken, aber trotzdem, vielleicht fabuliert er da in seinem, in seinem Fieberwahn, zumindest führt er Selbstgespräche. Und wieder, Diamantes? Du sprichst schon wieder mit jemandem, der nicht da ist? Ja. Boltax, Aber mir. Ja. Ja, äh, Er sich auf. Du siehst furchtbar aus. Manchmal braucht man eben Gesellschaft. Man bleibt. Wir konzentrieren uns auch. auf das Wichtige. Ja, wir sollten tatsächlich hier nicht rumstehen, sondern uns jetzt um unsere Probleme kümmern. Da vorne stehen vier von den. Alles Frauen. Aber scheint wohl ziemlich wachsam zu sein. Nun, wir ja, haben ein Schreiben. Ja, das ist korrekt. Lass ja, mich das machen. Wegst weg, damit ich wieder in den Boden kriechen kann. Ja, ich äh, würde vortreten mit meinem Schreiben. Ähm, guten Abend, die Damen. Oh und mit euch? Wer seid ihr? Kein Schritt weiter. Äh, immer mit der Ruhe. Die Rederei ähm, hat geschlossen. Nun... Ich bin Boltax, Boltax Netzwerk. Zwerg. Ähm, auf Dekret des Rondrigan äh, Paligan, Markgraf von Perikum, bin ich bestellt zum außerordentlichen Inquisitor. Ich äh, würde dabei einmal das Schreiben herausnehmen und der äh, Wachhabenden vorliegen. So, so. Und äh, was möchte der Markgraf mit unserer Reederei? Beziehungsweise es geht die, der, der Felswegner? Geht weniger um die Reederei, sondern das, was darunter ist wir müssen einen Zugang zum alten Nebachot finden. Dieser scheint unter der Reederei verborgen zu sein. Nicht, dass die Reederei etwas damit zu tun hat. Ich bitte euch daher, mich und meine Begleiter bis zu diesem Zugang zu geleiten, sodass wir unbehelligt in das alte Nebachot hinabsteigen können. Nun, ich weiß zumindest nicht von einem Zugang nach, nach Nebachrot, aber äh, vor ein paar Tagen war zumindest jemand hier, der, der hatte sich ähnlich wie ihr als Inspektor aufgeführt und der wollte sich bei uns die, die Lagerräume angucken. Hat das damit was zu tun? Das ist gut möglich. Wir sind auf der Jagd nach Paktiran, aber pssst. Nicht verraten. Möglicherweise war besagte Person, die sich die Lagerräume angeguckt hat, ein Paktierer Denn es gibt Informationen, die darauf hinweisen, dass im alten Neberho Dinge vor sich gehen. Könnten wir die Lagerräume jetzt sehen? Es ist wirklich dringlich. Ihr ja, wisst. Ihr und wer noch? Nun, wenn ich einmal vorstellen dürfte. Dies sind meine mir anvertrauten Begleiter. Dies ist die Basaltfaust, Rafim. Ja, schön, euch kennenzulernen. Wir haben es ein wenig eilig, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr auf der Vorstellungsrunde besteht, können wir natürlich gerne weitermachen. Nein, nein, ich brauche jetzt keinen Namen von euch. Zumindest euren habe ich hier. Aber das muss ich auf alle Fälle melden. Ähm, dann, dann, tut dann, dann tut das. Selbstverständlich. Ist, ist äh, Trautmann-Fels wegen äh, bekannt, dass sie kommt? Nein. Nein. Dies ist eine Überraschungsuntersuchung. Okay. Niemand erwartet die, die Inquisition. Das ich ist richtig. Euch, ich kann euch in die Lager... direkt hier nebenan. Da kann ich euch hinführen, aber macht uns bitte keine Probleme oder schließt diese, diese Rederei, dann bekommen wir eine Menge Ärger. Nein, das habe ich eigentlich nicht vor. Sofern denn alles entsprechend Preios Willen hier vor sich geht, nicht wahr? Ja, du solltest solche Sachen nicht in den Mund nehmen, wenn du sie nicht meinst. Macht euch keine Sorgen. Und die ihr werdet ihr gar nicht merken, dass wir hier gewesen sind. Ja, wir sollten uns jetzt trotzdem beeilen. Nicht, dass ich eure Gesellschaft nicht mehr als schätzen würde. Richtig. Und sollte jemand versuchen, sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen, erlasst ihn nicht. Hm? Ähm, nun, so, sofern wir dafür nun die, die Autorität haben, ja selbstverständlich. Dafür werden wir ja bezahlt. Sehr Dann Männer mitkommen. Ja, so führt sie euch durch die Lagerräume, wo eine ganze Menge an Fässern äh, und natürlich auch Bauholz liegen. Ein paar äh, Seile, die da wohl auch noch äh, sind. Äh, Im Hafenbecken selbst könnt ihr aber auch kein Schiff erkennen. Und äh, wenn sie euch dann ein paar Kisten beiseite schiebt, könnt ihr erkennen, wie dort eine Luke ist, die nach unten führt. Eine Treppe, die an der Wand eingelassen ist und in äh, ja, die Düsternis führt. Also wir waren selbst noch nie dort unten. Wie gesagt, vor ein paar Tagen war jemand hier, der hatte sich das einmal angesehen. Und da war ich aber selber auch nicht wachhabende, sondern das war eine Kollegin von mir. Ihr könnt da wie gesagt runter. Ich glaube, da liegen noch andere alte Lagersachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist gut, das ist gut. Ich würde gerne einmal Bergbau mit meiner Talentspezialisierung unterirdische Labyrinthe würfeln, um Bergbau. einzuschätzen. Puh. Aber bei Bergbau geht es ja auch darum, unterirdische Schächte zu bauen. Genau. Ja, das, das ist aber exakt... Aber mit einer Ableitung. Sagen, es wir, sagen, sagen wir es als ist Ableitung für Baukunst. Plus aber es ist, es, ist, es ist die exakte Talentspezialisierung, unterirdischer Labyrinthe, die ich das habe. Das ist ja kein Labyrinth. Okay, machen wir eine plus 5 pro Alles klar. Wie schätze ich das Ganze ein? Ähm, also die Leiter führt ähm, wohl, du kannst es auch sehen, gerade wenn du äh, mit deinen angepassten Augen runterstierst, äh, da ist die Treppe einmal in so ein kleines Untergeschoss, da liegen wenige Sachen, so ein paar Angelroten, äh, teilweise zerbrochen, das ist alles irgendwie Schund, würdest du sagen, also äh, für, für aussortierte Ware. Aber die Leiter geht noch weiter runter und aufgrund der Luft, die die von dort aus kommt, Würdest du meinen, dass du tatsächlich dort in so etwas wie einen unterirdischen Bereich kämest, der vielleicht auch Labyrinth eher ähnlich verzweigt ist, ja? Hm, gut. Ich denke, wir sind auf dem richtigen, richtigen äh, Pfad. Richtig, die, die Luft. Wenn Darion würde jetzt sagen, hm, sie stinkt nach Tod und Verderben, aber für mich ist das Stollen Nummer 3. Glücklicherweise haben wir ihn nicht mitgenommen. Äh, sag einmal, ähm, kann ich mir diese Fackel da drüben ausbaugen? Ähm... Ja, selbstverständlich. Du bist ernsthaft doch eine Lampe hier aufmacht. Aber dann Was brauche ich bitte noch zwei Kreuzer von euch. Ja, ich drücke zwei Kreuzer hier. lasse ich mir nicht von meinem Lohn abziehen, wenn da eine Fackel fehlt. Natürlich Und nicht. Ihr lasst die Angelroten da unten in Ruhe. Wir wissen genau, dass die da sind. Inquisitoren Ehrenwort. Also gut, ich dann. dann ihr zu. Sollen, sollen wir die Kisten wieder draufschieben oder lassen wir das jetzt so? Äh, lasst es erstmal so. Wir müssen ja gegebenenfalls über den gleichen Weg wieder zurück. Ja, habt ihr recht. Gut. Dann wünschen wir euch viel Erfolg bei eurer inquisitorischen Aufgabe. Nö, ja, das ist ja nett von euch. Also soll ich zuerst runterklettern und ihr kommt mit dem Licht danach? Ja, ich äh, schlage folgendermaßen vor. Ihr geht vor, dann kommt unser guter Freund mit der Laterne. Dann hey, warum kommt seid ihr denn Ihr holt euch ja noch den Tod. Ihm geht's gut. keine Sorge. Das heißt, ihr, ihr seid verletzt, das muss ich mal jemand angucken. Ja, Sollen wir euch das muss Decke bringen? Die Aufgaben der Inquisition sind mannigfaltig. Äh, der wird schon wieder. Sollen wir euch ich jetzt hoffe, mal einen Tee kochen? Ich hoffe, der Räder bezahlt euch sehr gut, so Pflichtversessen, wie ihr seid. Alles gut. Macht euch keinen Kopf. Ihr, ihr müsst auf alle Fälle in ein Spital. Machen, da wir, mal, machen wir mal kurz einen hm? ja, Soll machen ich einen Möchtest du? Ähm, lass mich gucken, ob ich ihn überhaupt kann. Sekunde. Flimmflamm vor Runkel